Wozu dient der Kursbaustein Struktur in OpenOlat? Zunächst mal kann ich so einen Strukturbaustein einfügen, wie auch jeden anderen Baustein, indem ich über Administration auf den Kurseditor gehe. und Dann kann ich hier auswählen Kursbausteine einfügen und gleich das erste, was mir hier angeboten wird, ist der Strukturbaustein. Ich habe jetzt hier mal einen kleinen Kurs vorbereitet, in dem zwei Strukturbausteine drin sind und jeweils untergeordnet drei Ordner. Wenn man also die Ordner dann einfügen möchte ähm, in diese Struktur, dann werden die erstmal unten dran gehängt und wenn man die dann, also es sieht dann so aus, dass hier so ein Ordner sozusagen, hier oben ist der jetzt, außerhalb dieser Struktur ist und wenn man es dann auf einen Strukturbaustein draufzieht, dann wird dieser Ordner in diesen Strukturbaustein untergeordnet sozusagen. Und dann hat man so eine schöne Gliederung, dass man hier jeweils das äh, auf und zu klappen kann, Struktur 1 mit drei Ordnern und Struktur 2 mit drei Ordnern und ähm, man kann auch ein paar Sachen einstellen und zwar ähm, bin ich jetzt hier schon im Kurseditor ja drin und wenn ich dann auf Struktur auf diesen Strukturbaustein hier drauf gehe, dann sehe ich, dass ich wie bei jedem Baustein natürlich Titel, Überschreibung, Sichtbarkeit und Zugang einstellen kann und hier kann man dann noch eine Übersicht einstellen. Die Voreinstellung ist diejenige, dass keine Übersicht gegeben wird, wenn der Kursteilnehmer oder die Kursteilnehmerin auf diesen Strukturbaustein draufklickt, sondern der erste Kursbaustein innerhalb der Struktur aktiviert wird. Wir gucken uns gleich mal an, was das heißt. Und als Alternative kann man eben hier auf eine Übersicht wechseln. Automatische Übersicht oder Übersicht mit Vorschau oder auch eine eigene HTML-Seite, wenn man so einen Begrüßungstext zum Beispiel schreiben will zu diesem Strukturbaustein, also zu diesem Bereich des Kurses. Dann gibt es noch den Bereich Punkte. Das kann man nutzen, wenn man mehrere Bausteine unter dieser Struktur hat, bei der mehrere Bausteine, bei denen man Punkte er, erzielen kann, zum Beispiel Aufgabenbausteine, dann kann man die in diesem Strukturbaustein zum Beispiel aufsummieren, die ganzen Punkte. Gucken wir uns mal kurz diese Vorschau an. Also wenn ich hier die Voreinstellung lasse, dass keine Übersicht ähm, gestellt wird, dann springt sozusagen oben oder direkt in den, ähm, in den ersten Baustein. Und hier im, bei der zweiten Struktur stellen wir das mal um auf eine automatische Übersicht. Wenn wir gleich die beiden mal im Unterschied sehen. Ich gehe hier auf Publizieren, Weiter- und Fertigstellen. Und dann kann ich mir das, indem ich hier aus dem Editor rausgehe und hier rüber auf den Kurs, kann ich mir das Ganze anschauen. Zunächst mal gucken wir uns Struktur 1 an. Und dann sieht man sofort, dass der Ordner 1 aktiviert wird. Sieht man auch daran, dass er hier blau ist. Und man hier im Hauptfeld direkt diesen Inhalt des ersten Ordners sieht. Anders ist es, wenn ich jetzt hier auf Struktur 2 gehe dann wird mir nicht der Inhalt dieses ersten Ordners hier angezeigt, sondern die, dieser Strukturbaustein bleibt äh, blau. Somit wird also jetzt eine Übersicht über, alles, über alle Bausteine gegeben, die in diesem Strukturbaustein drin sind, in diesem Fall diese drei Ordner. Das ist natürlich in den meisten Fällen ein bisschen übersichtlicher, wenn man hier so diese Übersicht hat, deswegen eine interessante Einstellungsmöglichkeit. Übrigens abschließend, auch ein gesamter Kurs ist im Prinzip nichts anderes als so ein Strukturbaustein. Das heißt, auch da kann man dann im Kurseditor Einstellen, dass man hier so eine Übersicht über die verschiedenen Bausteine haben möchte. Soweit zum Strukturbaustein.